Einer der schädigsten Mythen in Beziehungen ist die Überzeugung, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann wüsstest du, wie es mir geht und ich müsste es dir nicht auch noch erklären. In der Psychologie nennt man es Illusion of Transparency. Also die Illusion, sein Innenleben sei sichtbarer als es ist. Wenn Sie ein ganz starkes Gefühl haben, egal ob positiv oder negativ, dann ist es für Sie schwierig sich vorzustellen dass nicht alle um sie herum es genauso deutlich erkennen, wie sie selbst. Das ist selbstverständlich, aber eben eine Illusion. Liebe heißt, dass ich meinen Partner wertschätze, alles dafür tue, dass es ihm gut geht und, und, und, und Viele andere wichtige Dinge. Aber eben nicht, dass ich seine Gedanken lesen kann. Vielleicht gehört auch zu der Eigenschaftsliste von Liebenden, dass ich dem Partner dabei helfe, mich besser zu verstehen.